Grüß euch, heute haben wir den 18. März und wir befinden uns momentan auf der Strecke, bei den Streckenarbeiten mitten unter den Seilzugarbeiten auf der Sektion 1. Und ich werde euch in groben Zügen erklären, wie so ein Seilzug von einem Tragseil funktioniert. Wir haben da eine 3S-Bahn, das heißt, dass man zwei Tragseile pro Fahrtrichtung hat und eine Zugseilschleife. Das Gesamtgewicht von den Seilen beträgt knapp unter 500 Tonnen. Ein Zugseil, das einen Durchmesser von 54 mm hat, wiegt ca. 48 Tonnen. Die Seiltrommel vom richtigen Tragseil wird in der Talstation gelagert und muss in die Baustation gezogen werden. Und weil man die Seiltrommel nicht zum ersten Mal hochziehen kann, wird mit einem Hubschrauber ein 8 mm Seil über die Stützen drüber in die Bergstation geflogen. Bei diesem 8mm Seil wird dann im Tal ein 12mm Seil angehängt und weiters ein 30mm Seil. Und da kann man dann das richtige Seil mittels einer vergieß vergießten Muffe, wo man beide Seile zusammenschrauben äh, kann, wird das Originalseil nachher mit einer Seilwinde hochgezogen. Die kompletten Seilarbeiten bei dieser Bahn sind auf vier Monate geplant. Früher hat man das noch ein bisschen mit Hand von der Berg in die Talstation runterziehen, heute mit einem Hubschrauber geht das innerhalb von einer halben Stunde und ist natürlich viel einfacher für die Arbeiter. Es sind alle Stützen besetzt mit Personal, wo eigentlich so Laufrollen montiert werden, wo das, das Zugseil dann reinläuft und die haben da zu schauen, dass das da eingeschränkt wird, dass es auf die Stützen oben bleibt. In der Mittelstation sind die Montagearbeiten von der Firma Leiter zum Großteil abgeschlossen. Momentan sind wir bei der Umhausung von der Halle. Weiters ist der Bahnhof, wo die Fahrbetriebsmittel garagiert werden, ziemlich alles schon montiert. Und an der Hausfassade wird das Untergestell, wo das Glas befestigt wird, montiert.